Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Lorenzo und heute schauen wir uns mal an, warum es für dich als Amazon-Seller eigentlich immer langfristig relevanter wird, auf Amazon zu verkaufen und wie du eigentlich von der wachsenden Konkurrenz auf Amazon sogar noch profitieren kannst. Und der Grund dafür ist etwas, das sich das Amazon Flywheel nennt und in dieses Flywheel wenn wir jetzt einmal gleich eintauchen. Das heißt, wir werden mal schauen, okay, was hat es damit auf sich und wie äh, kannst du wirklich auch von sozusagen dieser Aufwärtsspirale mit profitieren. Ganz kurz davor schauen wir uns aber nochmal einen weiteren Grund an, der auch dafür spricht. Denn du musst dir anschauen, dass es ja immer zwei Parteien in den Marktplatz gibt. Es gibt die Verkäufer und die Käufer natürlich. Und auf dem Amazon-Marktplatz ist es aktuell gerade so, dass die Anzahl der Käufer letztendlich proportional deutlich höher steigt zur Anzahl der Verkäufer. Das heißt, mit jedem neuen Verkäufer der in den Markt eintritt, kommen viel mehr Käufer dazu, das heißt Pro äh, ja, Person, die einfach eintritt, haben wir deutlich mehr Leute, die eigentlich den Umsatz für diese Personen generieren können in der ersten Linie. Und deswegen ist es für uns langfristig, so wie auch jetzt gerade, eigentlich super relevant in, äh, von so einem Markt, wo dieses Gleichgewicht noch ungleich verteilt ist sozusagen oder nicht wirklich ausbalanciert äh, ist, sozusagen zu nutzen, um einfach davon zu profitieren. Denn wenn es irgendwann der Fall sein sollte, dass vielleicht deutlich mehr Verkäufer da sind, weil so viele Käufer eh schon auf dem Markt sind und nur noch die Anzahl der, Ver der Verkäufer starten, Zeigt, dann wäre das für uns vielleicht irgendwann mal äh, ja nicht mehr so relevant, dort auf Amazon zu verkaufen. Dann wird es auch wieder andere Plattformen geben und aktuell ist es gerade so und die nächsten wahrscheinlich fünf oder zehn oder vielleicht sogar 15 oder 20 Jahre, je nachdem, wie sich Amazon auch noch äh, entwickelt, ist es definitiv relevant, auf Amazon noch zu verkaufen. Und aus dem Grund, den ich jetzt gleich ze zeigen werde, wird es auch in fünf oder zehn Jahren genauso relevant noch sein. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Und so sieht mehr oder weniger das Flywheel von Amazon auf eine abgespeckte Version sozusagen mal aus. Und in der Mitte steht ganz klar einfach das Wachstum von Amazon, denn all diese Punkte fügen eigentlich oder führen dazu, dass das Wachstum an sich immer, immer schneller wird. Das heißt, das ist eine positive Aufwärtsspirale, die hier entsteht und wir können uns irgendeinen Punkt auswählen, an dem wir einfach mal anfangen. Und wenn wir unten beim Traffic anfangen, also bei der sozusagen Anzahl an Leuten, die auf die Amazon.de Seite zum Beispiel gehen, dann ist es so, dass wir natürlich mehr Leute haben. Haben, die hier auf der Seite sind und überall, wo mehr potenzielle Kunden sind, sind natürlich auch mehr potenzielle oder mehr Verkäufer, ganz klar und dadurch, dass wir mehr Verkäufer haben, haben wir auch eine größere Auswahl, weil mehr Verkäufer auch mehr unterschiedliche Produkte anbieten und auch eine niedrigere Kostenstruktur, weil für Amazon letztendlich natürlich es auch niedriger oder günstiger ist eine viel größere Anzahl an Verkäufern zu bedienen. Das heißt, Amazon kann ihre Lager weiter automatisieren. Amazon ähm, hat auch da wieder günstigere äh, Konditionen bei Versandpreisen äh, etc. Und das sind alles Punkte, die sozusagen sich eigentlich in einem niedrigeren Preis für uns Verkäufer widerspiegeln. Und dies uns ermöglicht, auch einen niedrigeren Preis anzubieten bei gleichbleibender Marge, um letztendlich dem Kunden ein besseres Kundenerlebnis zu bieten. Und je besser der Kunde seinen Kundenservice, aber auch sein Kundenerlebnis wahrnimmt, desto mehr erzählt er natürlich anderen davon und desto mehr Leute kommen in erster Linie wieder hier auf die Seite. Und der Kundenservice selber wird nicht nur durch einen niedrigen Preis, sondern auch durch eine höhere Auswahl natürlich äh, ja, befürwortet. Das heißt, wenn ich auf Amazon die größte Auswahl an Produkten habe, zu den attraktivsten Preisen, das ist für mich als Kunde natürlich extrem relevant. Deswegen habe ich hier ein super Kundenerlebnis overall, weil ich nicht immer auf Amazon gehe gefühlt zehnmal was suche und nie irgendwas finde, sondern das ist natürlich komplett irrelevant für mich. In so einem Fall ist es aber extrem, extrem relevant. Und wenn ich selber so eine gute Erfahrung gemacht habe, dann erzähle ich es auch anderen, dann zeige ich auch anderen, wie toll an sich eigentlich Amazon als Plattform generell ist. Und dieses ganze Flywheel fängt sozusagen mal oder nimmt mal Fahrt auf und wird an sich eigentlich immer schneller, immer schneller, immer schneller. Dieses Flywheel kann man auf ganz viele verschiedene Dinge anwenden, auf viele andere Firmen. Und generell geht es eigentlich darum, als Firma ein sogenanntes Flywheel zu schaffen. Und Amazon hat es hiermit eigentlich fast perfektioniert. Deswegen ist es ein sehr, sehr gutes Beispiel, das zu nutzen hierbei. Und das äh, sorgt natürlich auch dafür, dass die Wachstumskurve von Amazon ja eigentlich fast schon exponentiell ist. In, du hast wahrscheinlich schon mal einen Chart gesehen, der irgendwie so anfängt, dann gerade hier letztendlich hochgeht. Und genauso, ehrlicherweise, sieht auch das Umsatzwachstum von Amazon aus, die natürlich sehr, sehr viel immer reinvestiert haben in genauso Thematiken, dass wirklich eine niedrige Kostenstruktur auch da gebildet werden kann. Und jetzt langsam fangen bei Amazon auch sozusagen die Gewinne mal an, deutlich weiter zu steigen. Und deswegen ist genau das hier der Grund, warum es für dich als Amazon-Seller auch in drei, fünf oder zehn Jahren noch relevant sein wird, irgendwie auf Amazon zu verkaufen, weil, wie gesagt, du von diesen ganzen Flywheel hier profitierst. Und dazu kommt natürlich noch, dass es auch sich immer wieder neue Produkte und Nischen auftun, dass sich immer wieder neue Produkte und Nischen auftun werden, die vielleicht irgendwann mal wieder relevant sind, weil vielleicht in zwei oder drei Jahren wissen wir noch gar nicht, welche Produkte wir dann tagtäglich unbedingt in unserem Leben haben müssen. Deswegen auch die Auswahl selber, die verbreitet sich nicht nur natürlich in der Verschiedenheit von Produkten, sondern auch in komplett neuen Produktkategorien, die noch erschaffen werden. Und dazu kommt, dass du auf der einen Seite, wenn du jetzt sozusagen startest, dir eine Historie aufbaust mit deinen Produkten, wo du ein höheres Ranking bekommst, mehr Bewertung generierst, etc. Auf der anderen Seite aber noch trotzdem diesen Aufwärtstrend von Amazon von dem Flywheel mitnimmst und sozusagen so overall letztendlich auch ja, dein Amazon-Business als zukunftsträchtiges Business betrachten kannst, weil du genau davon profitierst. Das war es auch eigentlich schon mit dem kurzen Video, einfach mal um dir zu verdeutlichen, wie du auch von der wachsenden Konkurrenz profitierst und wieso die Konkurrenz eigentlich kein Problem darstellt. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, dann lass uns doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal, damit du auch keine weiteren Videos mehr zum Thema Amazon FBA verpasst. Und ich würde sagen, bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.